Unsere Namen sind Moritz und Paul. Wir sind beide 13 Jahre alt und zum ersten Mal bei Jugendhackt. Wir haben, hatten beide sehr, also wir konnten vor diesem Event sehr wenig programmieren. Ja, <lacht> ähm, und deshalb äh, sind wir auf einige Probleme am Anfang gestoßen. Es war ein bisschen schwierig, wir mussten uns beide mit äh, Dingen auseinandersetzen, mit, dem wir uns, mit denen wir uns eben vorher noch nicht auseinandergesetzt hatten. Äh, ich musste ein wenig äh, mit viel Hilfe von unserem Mentor äh, naja, mit HTML und JavaScript arbeiten äh, und Moritz musste äh, mit, ein, mit äh, Tiled, einem ja in einem pixel programm mit dem auch äh, die Alpaca world gemacht wurde wir nutzen also er hat dabei das äh, set aus bauteilen genutzt das hanno, äh, das hanno äh, erstellt hat und gebaut hat und ja das wird er euch jetzt vorführen was er gebaut hat also, das Problem, auf das wir, mit unser, also das wir mit unserem Projekt lösen wollten, war zum einen, dass es, also dass es keine wirklich sehr kreative Lösung für dieses Homeschooling gibt. Und da haben wir uns überlegt, dass man ja einfach eine digitale Schule entwickeln kann. Und zum anderen, dass, ähm, es, dass manche sehr recht wichtigen äh, Aufgaben in, im normalen Unterricht einfach nicht rankommen. Ja. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, dass man ja in diese, Alp in diese äh, Idee der Alpaka World, äh, dass man diese weiterführen könnte. Und ähm, ja, zu diesem Zweck haben wir das eben nachgebaut, also ein Schulgelände nachgebaut, kein bestimmtes. Und äh, dort hat man die Möglichkeit, sich auf, ein, auf bestimmte Stühle zu setzen und dann wird man zu Übungsaufgaben äh, gebracht, weitergeleitet. Das zeigt Moritz jetzt gleich, in, während, also er erklärt gleich die Bilder. Also da sieht man jetzt diesen Übungsraum, den Paul gerade erwähnt hat. Und hier ist hier ist eine, ähm, der Schulhof, den wir entwickelt haben. Die Turnhalle. Ein, ein Computerraum. und ein Bad. Zudem gibt es noch weitere Klassenräume, die, jetzt, die wir jetzt nicht unbedingt zeigen müssen. In dem ähm, Programm hat man verschiedene kleinere Kästchen, die man halt einfach auf ein Raster legen muss und so entsteht dieses Bild. Ja, und äh, dann zeigen wir, dass das nicht einfach nur Bilder sind, sondern man kann sich darin tatsächlich bewegen. Äh, das ist jetzt Moritz, er läuft durch das Schulgelände und ähm, wenn er sich auf äh, die Stühle setzt, äh, die wir eben beschrieben haben, dann wird Folgendes passieren. Äh Ja, dann wird man weitergeleitet zu einer äh, zu einer Website, wo man dann bestimmte Multiplikationsaufgaben lösen muss. Das ist äh, ja, das haben wir uns so. Das soll noch wird noch erweitert. Und ähm, wenn man ein falsches Ergebnis, wenn man das richtige Ergebnis eingibt, dann wird man weitergeleitet zu einer weiteren Aufgabe. Da ist ein Counter eingebaut, der dann äh, die Aufgabe äh, die Aufgaben zu zweistelligen Faktoren erweitert. Wenn man das falsche Ergebnis eingibt. Dann äh, kriegt man Schelte oder einem wird einfach nur mitgeteilt, dass es, dass, dass es die falsche Antwort ist. Da gibt es einige Varianten von Sprüchen. Ja, das war's es im Wesentlichen.